Hallo, ich bin Lisa von Gilonet und heute zeige ich euch, wie ihr die ersten Linien auf einem Blatt Papier näht. Für, für die ersten Übungen an unserer Nähmaschine habe ich mir einen Bleistift, ein Geodreieck und ein großes Blatt Papier besorgt. Du kannst natürlich auch einfach ein DIN A4-Blatt nehmen. Ich habe hier ein DIN A3-Blatt. Und darauf werde ich mir jetzt einzelne Linien zeichnen, die ich später mit der Nähmaschine nachnehmen werde. Hier zeichne ich mir jetzt einige Parallelen auf. Für mich sollen drei Stück reichen. Du kannst natürlich auch sehr viel mehr malen. Und dazu eine Spirale, die allerdings aus Geraden besteht. Machen wir bei der Spirale einen Abstand von 2 cm. Das ist allerdings komplett willkürlich gewählt. Du kannst einen größeren oder auch einen kleineren Abstand wählen. Zum Schluss kommen noch einige Schlangenlinien auf das Papier. Und damit ist unser Blatt vorbereitet. Du kannst natürlich beliebig viele Blätter in solcher Blätter vorbereiten, damit du möglichst viel üben kannst, bevor du dann dein erstes Nähstück anfängst. Eine Nähmaschinennadel wird nur dann eingesetzt in die Nähmaschine, wenn kein Strom durch die Nähmaschine fließt, damit du nicht Gefahr läufst, dir selbst in den Finger reinzunähen. Lege mein Blatt so unter den Nähfuß, dass die Linie mittig zum Nähfuß ist. Setze meinen, lasse meinen Nähfuß herunter. Stelle mir am Längenrad etwa bei 3 ein. Und nähe nun die ersten Stiche. Ihr könnt das sehr langsam machen. Lieber langsam und dafür gleichmäßig als zu schnell und schief. Zum Schluss die Nadel nach oben. heben und herausziehen und die Fäden durchschneiden. Das Ganze mit der zweiten Linie wiederholen. Ich mache die Länge jetzt mal auf 4, damit man sieht, wie sich dann der Stich verändert. Wieder Nadel nach oben, Nähfuß anheben, herausziehen und Fäden abschneiden. Bei mir hat sich gerade der Nähfuß gelöst, Da muss ich diese Schraube hier wieder festziehen, damit er wieder nach oben gehoben werden kann. Jetzt kommt noch die dritte Linie bei mir dran. Themen, Fäden abschneiden. Nun fange ich mit meiner Spirale an, zum Schluss langsamer nähen, zur Not das Handrad nehmen, um tatsächlich in die Ecke zu kommen. Die Nadel unten lassen, Nähfuß anheben, Blatt drehen, Nähfuß runter und weiter nähen. Da ich jetzt nicht ganz an die Ecke gekommen bin, werde ich nun meine Nadel mit dem Handrad eins weiter schieben, komme dann ungefähr in die Ecke. Und mache genauso weiter. Man sieht nachher schön, dass ich ziemlich schief genäht habe. Das also wird man nachher sehen, dass ich auch selber ein wenig schief genäht habe. Den letzten Stich mache ich wieder mit der Hand. Dann drehe ich wieder mein Blatt. Mache den letzten Stiche wieder mit der Hand den Nähfuß. Jetzt habe ich gerade meine Stichlänge etwas verkürzt, damit ich doch noch ans Ende komme. Ich lasse jetzt das auch so. Dann mein Nähfuß hoch, Blatt drehen. Letzten Stich wieder mit dem Handrad, Nähfuß hoch, Blatt drehen, bis ich zum Ende komme und nochmal Nähfuß heben. Den Letzten Strich nehmen. Nähfuß heben, rausziehen und Fäden durchschneiden. Und zum Schluss noch die geschlängelte Linie. Da ist es ganz wichtig, langsam zu nähen, zwischendurch den Nähfuß anzuheben und das Blatt zu drehen. bei ganz besonders kleinen Rundungen auch nur das Handrad nutzen. Nähfuß immer nur dann heben, wenn die Nadel im Blatt Papier respektive im Stoff ist, weil sonst trifft ihr eure Naht nicht mehr. Beim Nähen immer darauf achten, dass ihr den Nähfuß, der bei mir jetzt schon wieder runtergefallen ist, so am Blatt entlang führt, dass eure gezeichnete Linie sich genau in der Mitte vom Nähfuß befindet. wird auch immer mit zwei Händen geführt, so weit ihr das hinbekommt. Irgendwann bleibt nicht mehr genügend Platz da, dann müsst ihr das ein bisschen falten. die letzten Rundungen. Auf Papier zu nähen ist sehr viel schwieriger als auf Stoff. Das werdet ihr auch nachher genau nochmal sehen wie meine Linien geworden sind. So, das ist nun. So wurden jetzt meine Linien. Und wie ihr seht, auch ich habe es nicht perfekt genäht. Übt es einfach so lange mit Papier, bis ihr einigermaßen mit euch zufrieden seid und geht dann zum nächsten Schritt. Den äh, werde ich euch dann im nächsten Video erklären. Dann werden wir den ersten Stoff uns hernehmen und, und uns dort ein paar Linien aufzeichnen. Jetzt noch ein paar wichtige Dinge. Zum einen die Nähmaschinennade, die ihr jetzt benutzt habt, schmeißt ihr bitte direkt weg. Die ist stumpf geworden, dadurch, dass wir in Papier reingenäht haben, was man normalerweise natürlich nicht macht. Außerdem solltet ihr immer darauf achten, eure Haare zusammenzumachen, damit ihr euch nicht selber einnäht. Deswegen habe ich auch jetzt gerade einen Pferdeschwanz. Und das nächste noch, bitte, bitte führt eure Finger weit genug von der Nadel weg, neben dem Nähfuß entlang. Nicht, dass ihr euch selber in den Finger näht. So, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auf ein Abo von euch und bis zum nächsten Mal. Eure Lisa